es gibt ein Bewerbungssystem äh, mit Swipen, äh, Info über den Künstler oder Künstlerinnen, äh, Copyright und Kamera- und Galeriezugriff. Ähm, Prozess und Meinung, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Will jemand was dazu sagen? Okay, ähm, auf jeden Fall. Ähm, was äh, Unserem Thema war Kunst und Kultur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 ich mache es mal größer, so könnt ihr es sehen. Äh, so sieht es ungefähr aus. Ähm, natürlich ist es leer, weil keine Benutzer äh, es noch nicht ähm, die Bilder ähm, hochgeladen haben. Wie man sieht, äh, da sind drei Minisofas ähm, Und äh, es ist ganz gut gebaut, da sind Säulen, äh, der Fußboden hat eine ganz coole Text äh, Textur.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 Ähm, 1,99 Euro. <lacht> <lacht> <lacht> äh, ja, danke schön. Ja, vielen Dank euch. Super, super ja. dieses Projekt.